Wie geht es unseren Gewässern? Also als ich Kind war ging es den Gewässern noch sehr viel schlechter. Dann durften wir zum Teil gar nicht in den Seen schwimmen. Jetzt dürfen wir schwimmen. Also geht es ihnen besser, aber ich glaube, es geht ihnen nicht so gut, weil es auch immer weniger Fische gibt. Wie geht es unseren Gewässern in der Schweiz? Also ich komme vom Bodensee. Dem geht es gut. Es geht. Durch, durch das, dass es immer wärmer wird, ist ähm, die durch durch irgendwie vom Wasser von der unteren Schicht zu der oberen nicht so gut. Das habe ich gerade Wie geht es unseren Gewässern? Ähm, also... Ich frage mich nicht <lacht> <lacht> <lacht> mehr. Ähm, also wahrscheinlich besser als in anderen Ländern. Wir sind ja nicht so die, die äh, das Land viel Plastik in unsere Gewässer schiessen. Aber man merkt ja schon an der Ahren, dass sie oft wenn ich viel, viel weniger Wasser hat als es sollte oder nach an anderen Tagen viel mehr. Das heißt, wahrscheinlich wird es in Zukunft noch mehr Schwankungen geben. Darum ist wahrscheinlich super, aber sicher besser als die anderen. Ländern. Was machen Sie für die Umwelt? Ähm, ich habe kein Auto. Das heißt, ich fahre sehr viel Velo. Ich fahre möglichst selten Flüge. Ich schaue, dass ich regional einkaufen kann und saisonal what do I do for the environment um, I, I don't own a car I try to use only eco friendly products I'm always with my bicycle uh, traveling around and I try not to fly as much as other people <laughs> Was halten Sie von einem Klimastreik? Ähm, Klimastreik, ich finde, ich finde solche Anlässe oder ich finde solche so Klimastreiks sind schon nützlich, aber wir müssen auch so einen weiteren Stimme erreichen. <lacht>